So, Ich werde jetzt ein paar Kleinigkeiten von OpenCMS anhand unserer Demo-Website, äh, die man hier auch am Stand sehen kann, präsentieren. Ähm, ich fange mal an mit der Einrichtung eines internen Bereichs. Wir haben hier so eine Seite, Blumen Extra, ähm, wo es noch ein paar spezielle Seiten gibt, die man als nicht eingeloggter Benutzer gar nicht sehen kann. Ähm, das sieht man hier in der Navigation, Blumen Extra und sonst nichts. Ähm, und um die Speziellen Bereiche sehen zu können, muss ich mich erstmal am System authentifizieren, indem ich einen Username und ein Passwort eintippe. Dann wird die Seite neu geladen. Und entsprechend kann ich jetzt sehen, jetzt habe ich in der Navigation auch Zugriff auf die geheimen Daten, die in OpenCMS hinterlegt werden. Ähm, wie ich das Ganze mache, ist, indem ich in die sogenannte Power-User-Ansicht wechsle in der Redaktionsoberfläche und den Pop-Up-Blocker erstmal ähm, deaktiviere. Also gehe ich nochmal in die Power-User-Ansicht ähm, und sehe hier, in einer Windows Explorer ähnlichen Ansicht die äh, Repräsentation meiner Sitemap in Form von Ordnern und Dateien, die da drin liegen. Und über ein Kontextmenü kann ich hier Berechtigungen vergeben an den Ordnern und oder Dateien und kann dann zum Beispiel festlegen, dass alle anderen, für die nicht explizit Berechtigungen gesetzt wurden, zum Beispiel äh, keinen Zugriff, auf den Ordner und die Unterordner, die sich darunter befinden, äh, haben können. Ich könnte dann da auch noch äh, andere Berechtigungen für andere Gruppen hinzufügen. Ich könnte zum Beispiel für eine Usergruppe dann entsprechend sagen, ähm, die darf das lesen und die darf das auch ähm, eventuell schreiben. Mache ich jetzt mal nicht. Und entsprechend dann auch für eigendefinierte Gruppen hier an dem Ordner dann Berechtigungen vergeben. Gruppen definieren kann ich in der Administrationsansicht von OpenCMS. Dann gibt es die sogenannte Benutzerverwaltung, in der ich dann Benutzergruppen vorhanden administrieren kann und auch neue Benutzergruppen anlegen kann und für die ich dann auch im Nachhinein Berechtigungen vergeben kann. Diesen Gruppen kann ich dann im nächsten Schritt Benutzer dann zuordnen und entsprechend greifen dann die Berechtigungen, die ich für diese Gruppe vergeben habe, auch für alle Benutzer, die in dieser Gruppe zugeordnet wurden. Soweit zum Thema Berechtigung interner Bereich. Jetzt hatten wir noch als Thema Multisprachfähigkeit. Ähm, unsere Demo ist einmal in deutscher Sprache und einmal in englischer Sprache verfügbar. Ähm, das ist jetzt in OpenCMS so gelöst, dass man zum Beispiel sich hier zum Beispiel einen neuen Inhalt in der englischen Webseite anlegt. Den füge ich dann an irgendeiner Stelle in meiner Webseite ein, wo ich das gerne hätte. Dann tue ich jetzt mal oberhalb dieses Sliders dann platzieren. Kann den dann direkt hier inline editieren. Den Titel, dem gebe ich mal my English blog und kann dem dann auch entsprechend noch einen Text dann formatieren. Wenn mir das nicht ausreicht, gehe ich in den formularbasierten Editor, könnte dann da auch noch Bilderchen hinzufügen, mache ich jetzt erstmal nicht und sage dann hier mal my new English Text. Den gleichen Inhalt kann ich dann später auch auf meiner deutschen Seite verwenden. Dafür muss ich hier im Editor mit einem Sprachumschalter erstmal auf die deutsche Sprache umschalten und kann dann auch hier den Titel und den Text entsprechend bearbeiten. Wenn ich zufrieden bin mit meiner Arbeit oder habe ich einen kleinen Tippfehler, mache ich gerade mal das weg, ähm, kann ich mir das nochmal angucken hier im Frontend. Und jetzt möchte ich das Ganze auch auf meiner deutschen Homepage in diesen Textblock einfügen. Hierzu kann ich als Redakteur in den Sitemap-Editor gehen, sehe hier nur meine englische Sub-Sitemap, gehe dann übers Kontextmenü zur Eltern-Sitemap und kann dann hier zur deutschen äh, Sub-Sitemap dann entsprechend wechseln und entsprechend zu der Seite navigieren, auf der ich diesen Inhalt, den ich gerade erstellt habe, einfügen möchte. Ähm, den Inhalt kann ich dann über die, den Neudialog von OpenCMS mir entsprechend suchen, entweder da noch mit Schlagworten, wenn ich das möchte. Also wenn ich da jetzt äh, neu eingebe, dann gucken wir mal, Na, war jetzt nicht so das geeignete Suchwort oder Textbaustein dann kriege ich auch im Ergebnis nur meinen Textbaustein angezeigt, den ich gerade angelegt habe und den kann ich dann mit Drag und Drop dann in die entsprechende Stalte, Spalte, wo ich ihn gerne hätte, dann positionieren. Da tue ich ihn jetzt mal auf die rechte Seite platzieren. Ich kann im OpenCMS außer Deutsch und Englisch noch natürlich beliebig andere Sprachen konfigurieren, die dann entsprechend dem Redakteur zur Verfügung stehen. Also wir haben da Seiten, die auch mit zehn und mehr verschiedenen Sprachen dann produktiv online sind. So viel zur Multisprachfähigkeit von OpenCMS. Jetzt hatten wir noch als kurzes Thema den Vier-Augen-Workflow. Ich habe jetzt diverse Änderungen am System vorgenommen. Bevor ich die veröffentliche, muss ich das natürlich jetzt als Redakteur irgendwie anstoßen. Im Moment habe ich das Recht, das direkt zu veröffentlichen. Hätte ich das nicht, würde ich hier anstatt dieses Veröffentlichen-Buttons einen Button Freigabe bekommen, automatisch, der dann eine E-Mail auslösen würde an eine entsprechend zuständige Person. Diese Person würde die E-Mail bekommen mit einem Link auf das System. Dem Link kann dann diese Person folgen und bekommt dann erstmal eine Login-Maske zu präsentiert und nach erfolgreicher Authentifizierung bekommt es dann exakt diesen Veröffentlichungsdialog dann angezeigt. Ähm, bei Interesse können wir das dann ruhig mal genauer dann simulieren an einem Demo-Stand. So viel zum Vier-Augen-Workflow ist also integriert mit so einer Mail-Funktion sogar, die entsprechend an die verantwortlichen Benutzer dann E-Mails rausschickt. Erweiterungen installieren mache ich wieder über die Power-User-Ansicht. Jetzt hatten wir hier mal die Benutzerverwaltung gesehen. Es gibt dann auch die sogenannte Modulverwaltung. Alle Funktionalitäten, die ich in OpenCMS äh, zusätzlich installieren möchte, liegen in Form von Modulen vor. Das sind SIP-Dateien, die gewisse äh, da, äh, Funktionalitäten enthalten. Das können neue Inhaltstypen sein, das können aber auch Templates sein oder irgendwelche andere Datenbankanbindungsfunktionen haben oder ein Newsletter oder ein Formulargenerator und, und, und. Das kann ich hier ganz einfach... Ähm, Machen, indem ich dann zum Beispiel per HTTP so ein Modul aus meinem lokalen Dateisystem hochladen würde. Habe ich jetzt keins hier, weil ich habe auch keinen Zugriff aufs Internet, wo ich neue Module runterladen kann. Aber theoretisch ist es ganz einfach möglich, indem ich hier ZIP-Datei auswähle, auf OK klicke, Modul ist installiert, Funktion steht zur Verfügung. Ja, so viel für heute zur Mehrsprachigkeit von OpenCMS, zum internen Bereich, zum Workflow und zur Installation einer Erweiterung. Vielen Dank. Danke sehr.